Hallo, ich wollte mal über mein Fake-Schwäbisch schwätze. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und leider hat mein Vater, der auch von dort ist, nie richtig Schwäbisch mit mir gesprochen. Meine Mama ist nicht von da. Meine Großeltern auch nicht. Und so habe ich nie richtig Schwäbisch schwätzen lernen dürfen, ähm, was sehr schade ist, äh, weil meine Schulkollegen mich dafür immer gehänselt haben. Ähm, um Stuttgart rum. ich immer gefragt wurde, wo ich eigentlich herkomme und im Rest von Deutschland mir immer gesagt wurde, ich sei der Überschwabe ähm, mit meinem versuchten Schwäbisch. <lacht> Genau. Ähm, ansonsten gibt es natürlich super viele äh, Dialekte. Äh, inzwischen lebe ich in Zürich, ähm, kriege viel vom Schweizerdeutsch mit, ähm, mh, aber äh, bin eigentlich immer so ein Zwischending gewesen. Habe nie richtig Hochdeutsch gesprochen, habe nie richtig. Äh, Schwäbisch gesprochen eben und Schweizerdeutsch zu probieren ist sehr, sehr schwierig und von daher rede ich einfach, wie ich rede und dann ähm, ist das so meine eigene Sprache. Dankeschön. Okay. <lacht>